Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Wir legen nahtlos nach und schauen uns die vierte von fünf Rocket-Finalserien von Martin aus dem letzten Jahr an. Und erfreulicherweise habe ich Eddie wieder am Start. Herzlich willkommen. Ja, hallo Daniel. Das hat gestern schon richtig gut geklappt mit uns beiden, würde ich sagen. Vor allen Dingen hat es Spaß gemacht. Das wiederholen wir auf jeden Fall. Und mhm. ich denke, wir starten wieder direkt in die Serie rein. Ähm, wie gesagt, Vierte von fünf Serien, also die vorletzte Liste und Martin ist jetzt von einer sehr guten Positionierung ein bisschen abgefallen natürlich mit der vorigen Liste, aber er liegt auf jeden Fall noch ähm, in Reichweite auch des ganz großen Geldes. Ne? Mhm. Okay, einen ziemlich unattraktiven Ansatz. Man hätte vielleicht null anreizen können und man gerollt hätte, dann wäre wahrscheinlich sowieso nicht Ja, Er hat auch wenig zu schmieren, also wirklich wenig Aussicht. Ah. Ja. Ein Stich, er könnte kreuz noch tauchen, aber das bei drei Augen liegen, macht das ja gar keinen Unterschied. Mhm. So, da bin ich mal gespannt, wie weit er, er das Spiel jetzt anreizt. Er nicht ohne Trumpfvolle. Also, das hätte mich jetzt auch gewundert. Er ist ja relativ tight unterwegs und vor allen Dingen, ich glaube, natürlich jetzt hinten raus kann man langsam das Risiko ein bisschen erhöhen, aber so verzweifelt braucht er nur wirklich noch nicht sein. So, ist es noch, so weit ist es noch nicht. Hey, ganz schön viele Trümpfe. Manchmal einen Spieler. Ja, entweder sie Die nicht. Die kommt nicht zurück. Sind das jetzt 7A2 und Pikas 10 Lusch? Das wären nicht die besten Nachrichten. Zwei Unbekannte noch, ne? Ah, es sind zwei Kreuzen. 30. 30 reicht nicht für schneiderfrei. Nee. Mhm. Nee, vier bestellte 10, zwei Jungs. Das ist ja mal wieder... Ich denke, ich denke, er wird 18 sagen, bevor er sich spanisch zwei Asse im Skat anguckt oder Bauerass oder sowas in der Richtung. Also ich finde als erstes mal die Symmetrie der Karte, so ein Ding habe ich... Also ich glaube, das Blatt habe ich auch wirklich noch nie gehabt in meiner Skat-Karriere. Ähm, würdest du 18 sagen? Ähm, ich denke, in Spiel 4. Ja, ich würde so sagen. Aber ich auch nur 18 natürlich, logisch. Martin sagt, die 18, er kriegt es. Okay, spanische Findung heißt zwei Asse, ja? Dos Assos in Stockos, genau. Immer positiv. Ja, immer positiv. Einmal ja, einmal nein. Trotzdem in dem Sinne gut, weil, ähm, weil er noch in der anderen Farbe dann den fünften Trumpf findet, nicht in der mhm. gleichen Farbe. Ja, unglücklicherweise die falsche 10 oben, also was heißt unglücklicherweise? Er hat jetzt schon 34, da kann man immer philosophieren, ob es besser ist, dass einem die bestellte 10 hochgespielt wird oder man 14 von der Farbe, wo man gedrückt hat, bekommt. Wahrscheinlich ist das jetzt sogar besser. Ne? 34 hat aus 10, ist schon also gewonnen. Also jetzt ist er sehr weit, kann der ja die Kreuz 10 ja. auch noch durchbekommen. Also wenn da jetzt gelegen hätte, Pik Lusche, Pik Dame, dann hätte ich dir definitiv recht gegeben. Dann ja, genau, der, genau, weißt genau. du nicht, was los ist? Oder dann ist klar, dass du dich verzogen hast oder verdrückt hast, aber so? Naja, ja, alles gut. So, der Mann da links. Ich glaube, dass die 4 Trumpf Rechts stehen tatsächlich, weil. Die ist jetzt schon ziemlich sicher von vier Trümpfen aus. Naja, Lusche, es wurde, wir haben gestochen mit Trumpf 10 und der erste Trumpfstich war Lusche König. Also de, de, der ist ja sowieso sehr merkwürdig, ne? äh, ja. Ich glaube, dass der Mann da nicht ganz genau drauf geachtet hat, vielleicht, aber. Ja, das also, sind ja auch diese kleinen Indizien, die wir jetzt natürlich in dem Sinne auch schon einsammeln wollen, weil es maskierter Tisch ist. Also äh, gibt es hier jemanden, der im zweiten Stich oder im dritten Stich vergisst, dass im zweiten Stich die Trumpf 10 <lacht> weg ist und das Ass nochmal ja, schon? Aber ich muss jetzt nochmal revidieren, da der Rechte den König gelegt hat, muss, müssen links vier Atom stehen, natürlich. Das war äh, eine, eine kleine. Äh, ist zumindest eher wahrscheinlich so. Und wenn hier ja, ja. Trümpfe stehen, ähm, mit Herz 10 ist Martin durch. ne Deswegen wird er jetzt wohl Herz 10 ziehen, ne? Ja, wird Herz 10 spielen, denke ich auch. Wenn ich der er läuft, gehen. ist gut. Wenn der gestochen wird, kann es wieder problematisch werden. Ach, da guck mal. Ja, ja. Jetzt, jetzt geht es um Schneider mal mit Naja. <lacht> <lacht> zumindest ist es sicher gewonnen und ja, man kann ja. zumindest... Martin könnte auch die Karten, glaube ich, in die Luft schmeißen, er weiß ja, dass er durch ist, aber er will auch nochmal gucken, vielleicht wie spielen die hier und kriege ich hier die Kreuz 10 sogar noch durch? Ja. Ja, ich glaube, ja, jetzt sind nur, nur noch Kreuz im Spiel, ne? Oh, kriegt sogar noch ein Bild in Kreuz, guck mal, wie sich das hinten also, raus manchmal entwickelt. Ja. Ja, okay. Gut, er hat jetzt äh, also die 68, beiden, 68 Punkte für diese äh, fragwürdigen 18, aber nachdem Mittelhand gepasst hat, denke ich, äh, spricht schon einiges dafür, dass man sie fragt, ja. Aber manchmal doch wirklich interessant, eben mit vier einfach bestellten Zehnern die 18, jetzt mit zwei Assen und zwei Bauern keine 18. Gut, es sind natürlich erstens Ach. die beiden roten Bauern, es ist Mittelhand Genau, das ist als Erster müssen wir jetzt hier agieren. Allerdings, meine Theorie kennst du ja, wenn man, also ich sage auf jeden Fall 18, weil ich behaupte immer noch, wenn wir es für 18 bekommen, dann sind wir Favorit. Natürlich, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, Aber Martin hat sie nicht gesagt. Okay. Ich denke, es ist natürlich auch knapp, logischerweise. Irgendwo gibt ihm statt Pik König die 10, äh, statt, na, dann also eine Karte, vielleicht sogar schon Kreuz statt Herz dann wäre er sicher immer dabei, aber jetzt hat er sie nicht gesagt. Der kam ganz schön schnell, die Herz 9. So. Jetzt, jetzt, jetzt gucken wir uns mal die Abwürfe. Oh, das ja. ist gut. Pik wird abgeworfen, das ist perfekt. Pik 9 wird ich, abgeworfen. Das Spiel war, glaube ich, ganz einfach. Was lag denn? Na, Das ist der sechsten Trumpf in Herz, Hätten wir gefunden. Ja. Und was hatten wir in Peak ja, Offensichtlich nicht das Ass. Ja. So, konsequenterweise wird er dieses Spiel jetzt auch passen, ja. wenn er eben keine 18 gesagt hat. Ja. Es sind äh, sieben Bilder, ja, drei Buben dabei, aber vor allen Dingen also diese Zwillinge immer noch mit Bildern dabei, ganz fürchterlich natürlich. So kreuz, fünf dagegen. <lacht> Fünf dagegen. Das wäre jetzt der Fall gewesen. Ich frage jetzt mal so: Spielst du auch den blanken König so schnell? Das wäre jetzt wirklich der Fall gewesen, wo ich ihn vielleicht nicht gespielt hätte, sondern Herz-Dame. Aber äh, ich finde die Konsequenz bei Martin einfach auch beeindruckend. Der ist davon, der spielt das so lange, bis wirklich das 20 Mal hintereinander schief geht, vielleicht und sagt dann: äh, Das ist alles verkehrt. Na, also und das ich, ist es halt einfach nicht. Ich muss ihn mal fragen, weil ähm, also ähm, sind vielleicht auch meine Videos ein Stück weit dafür verantwortlich. Habe ich das Blankspielen so salonfähig gemacht, wie es heute wirklich ist? <lacht> Aus jeder Position, <lacht> egal wie viele Trümpfe. Es ist jedenfalls häufig für, definitiv nicht verkehrt. Und mit fünf trumpf konnte man, glaube ich, auch schon vor 20 Jahren, war das schon salonfähig, mit fünf trumpf Blank auszuspielen. Aber natürlich gegen Mittelhand kann man sich auch mal anders entscheiden. Okay, äh, es ist ein trümpfe offensichtlich. Ähm, Sechstrümpfer mit Karo Ass, genau so. Und beiden Trumpfvollen, also wahrscheinlich erstmal schon ein schönes Spiel, ob es gegen die Verteilung hilft, nochmal dahingestellt. Ähm, auf welche Farbe drehst du jetzt? Auf Herz. Auf jeden Fall auf Herz, Dame. Weil an sich ja äh, Pik ist schon wahrscheinlich die lange Farbe auch von unserem ähm, Partner, wenn er das Assumiert und, und die Zehn nicht hat und wir wollen eigentlich gar nicht die Stechfarbe unbedingt finden. Ne? Ja. Und äh, außerdem ist Pik 10, äh, wenn er jetzt eine blanke Herz und drei Karo oben hat und wir spielen Pik 9, dann ist die weg. Ne? Äh, ja. Die blanke, äh, blanke Herz. Unser Partner schnippelt offensichtlich, unser Partner schnippelt auf uns, was er sich wahrscheinlich leisten kann, weil er drei Herzen, drei Herzen hat und sicher okay. auch noch die Fantasie, das jetzt Herz aus Hause zu bekommen. So, jetzt müssen wir Trumpf 9 mit... Moment, Trumpf 9, Bauer, Bauer, äh, ist Theorie, oder? Weil der Alleinspieler hat ja jetzt noch 10 Dame, Kreuz, Junge. Also da gehen wir dann auf die Jagd nach dem Trumpf vollen und müssten eigentlich immerhin... Und verweigern ja Karo 10, falls der Alleinspieler hat, und machen da den Karo-Stich und bauen uns äh, Rest auf, oder? Ja, so rum könnte man jetzt wieder argumentieren, wenn er noch Karo 10... König tatsächlich, ne, den König hatten wir selber, Karo 10 Dame hat, ähm, dann machen wir sonst halt nur noch zwei Stiche, während wir so ein Mehr machen, aber wir geben dafür eben auch eine Trumpfgabel im Ende die Möglichkeit und die Trumpf 10 werden wir sehr wahrscheinlich jetzt nicht bekommen. Ne? Also irritiert ja, vor mich. Allem auch. Wenn der ja. Alleinspieler jetzt irgendwie wieder äh, irgendwann rankommt. Also, auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach. Äh, nicht präzise. Ich glaube, selbst wenn man auf Peak wechseln möchte, kann man hier die zwei Augen sparen, um im Endspiel eben einen Stich mehr zu machen und auch noch mal mit einem Bauern äh, vorsetzen, zu, ja. vorsetzen zu können. Ne? Okay, er hat Karo Bauer genommen. Ach du, meinst es nicht. Jetzt wird es auch ein bisschen kompliziert. Jetzt muss er ja Karo 10 spielen, aber gut, jetzt, jetzt haben wir wahrscheinlich, jetzt muss er auch Peak 10 laden, mhm. weil alles andere macht keinen Sinn mehr. Der Alleinspieler hat sechsmal Trumpf. Blank, blank und Karo Ass bestellt, offensichtlich, ne? Aber wieso hat. Achso, Pik Ass war ja bei. Alles klar, Pik Ass habe ich gerade. Pik Ass war ja bei unserem Partner. Ja, jetzt muss man ja. sich eigentlich reinlegen, ne? Dass der jetzt zwei Piken hat, wäre eigentlich. Ja, da ist es passiert. Dann passiert wohl nichts mehr. Wenn der jetzt zwei Piken noch gehabt hätte, ne? <lacht> das wäre jetzt ein legendärer Verlauf gewesen. Dann passiert nichts mehr. Ja. Okay. Stell dir vor, der hat jetzt die Karo Dame gedrückt und die Pik Dame oben. Das wäre dann wirklich schon. <lacht> ein, das wäre cool ein gewesen. Ein interessantes das hätten wir aber auch alles ausgeschlossen, wenn wir Trumpf 9 genommen hätten und die Bauern gespielt hätten. Dann äh, hätten dann, wir das alles rausgefunden. Dann hätte es keine Wehr gegeben, ja. Ja. Ich, ich denke, wenn er sich das nochmal nah anguckt, da wird er jetzt auch wissen, dass das nicht präzise war. Jetzt wird er es noch nicht wissen, weil er jetzt denkt, die 40 sind, trotz, sind so oder so da. Das wird ihn dann auch nicht weiter großartig hoffentlich interessieren. So. Mittelhand spielt Herz. Erster Stich, null Augen. Wir haben drei Trümpfe. 27er Reizung. Also wahrscheinlich mit 2, potenziell mhm. auch ohne 2, Aber wo er sich hier so easy noch die 21 schon mal abstechen lässt, würde ich jetzt eher denken, er hat die Banalten. Ja. Zumal vorhand mit zwei alten und Kreuz 10 zu viert. Eher 36 weiß als mit zwei roten Jungs und Kreuz 10 zu viert. Ne? Ja. Kreuz 3,3 ist natürlich also auch noch gut möglich, muss man sagen. Dann ist die Frage, wo stehen die, also wer hat den König, wer hat die Dame, wer macht den Kreuzstich? Ähm, kann er... Ja, war es nicht? Ach so. Es waren drei Luschen bisher weg. Kreuz 9, Kreuz 8, Kreuz 7... Mittelhand geht nicht mit der Dame drauf, okay. Meiner Meinung nach unwahrscheinlicher, aber kann sein, ja. Karo kommt hinterher. Ich meine, er Wie hat, glaube ich, auch überlegt, ob er schon Trumpf spielt, aber da kann er natürlich seinem Partner auch noch einen Trumpfstich abmelden. Okay, die Trumpf 10 hätte er eben jetzt nicht kaputt gemacht, aber gut, okay. vielleicht ist der König beim Partner noch. Es kann auch ein 5 mit Ass 10-Dame in Peak sein oder Ass 10-König, ne? Dann ist das Schneiden meiner Meinung nach noch unpräziser gewesen. Oh, es ist ein Fünftrümpfer. 5 ist, ist bei unserem Mann. Aber ich denke, gut gezockt von Spieler 2 hier, dass er jetzt einmal, um einmal von oben, einmal von unten, also er geht schon jetzt auf die 3-2-Trumpf-Restverteilung. Ja, wobei er sich jetzt theoretisch, oh, der spielt nicht kreuz. Theoretisch könnte er sich jetzt verzockt haben, wenn wir Herzbauern haben und Überstich jetzt hätten, ne? Entweder, ja, Überstich, Kreuz oder nochmal den Abstich von Kreuz Dame, König, sowas in der genau, Art. Genau, ja. Ne? Aber er muss geschlossene Piken haben. Kreuzkönig. Ach, der hat wirklich Kreuzkönig. Mit Astkönig König 7 den ersten getaucht. Okay, man muss sagen. Und jetzt, haben äh, wir, jetzt haben wir gewonnen, äh, oder? Äh, nee, ich glaube 59. 59, ja, ja, ja, richtig, 36 und 23. Ja. Wenn wir einen mehr hat hätten, hätte er hier im neunten Stich auch noch mit Pik Dame äh, fortsetzen können oder müssen. Ähm, ja, interessant eigentlich die Entscheidung im ersten Stich, er hat also fünf Trümpfer mit zwei mit Ass König 7 und Ass Dame Pik und es kommt Kreuz auf, wo er Ass König 7 hat, ist natürlich schon ungünstig für ihn, das, da muss man sich schon sehr prinzipiell entscheiden. Ne? König ist, es gibt Varianten, wo der König genau richtig ist, wäre hier sicher die der Fall gewesen, gegen die blanke Lusche. Ähm, das Ast kann gegen die blanke 10 hinten richtig sein und gegen mhm. die 7 ist eigentlich der, der am selten gespielteste Zug, würde ich denken. Ne? Ja. Gerade wo er ja auch nicht noch in der dritten oder vier, vierten Farbe ähm, einen Blanken hat, das heißt, er muss keine, kein Überspiel befürchten in der dritten oder genau. vierten Farbe, sodass ihm es dann... Es ist dann kein 6-3-1, gerade nicht beim 6-3-1, weil es kein 631 ist, ja, ja. So, jetzt gucken wir aber mal, haben wir richtig... Also ja, ja. 61, 9, 5, 36 und 23, ja, ja. Null Augen, Karo, gedrückt, also nicht mal viel gedrückt. Also dieser erste Stich, den Kreuz da zu tauchen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das gegen die Reizung aus Vorhand... Damit hat er es sich vielleicht wirklich ein bisschen schwerer gemacht. Damit hat er den, diesen 32er-Abstich dann... Bekommen. Martin hat, hat gerade aber auch erst so geguckt, als wenn er glaubte, dass ein Mitspieler das Spiel glaube ich verschenkt hat, aber <lacht> da war ja nichts mit verschenkt, weil Sie. Ähm, als er rangekommen ist mit Herzkönig, äh, äh, ging das Spiel halt nicht mehr bei 36, wo er den letzten Herzbuben hatte. Er hätte wahrscheinlich präzise natürlich Dame spielen müssen, äh, aber... Äh, das hätte er wusste ja selber, dass er den letzten Kumpf hat. Ja. Nächstes Spiel, So, Kreuz 7 kam ziemlich schnell blank. Wir haben nur zwei volle, Daniel. Äh, obwohl er blank ist, würde ich jetzt hier wahrscheinlich sogar nur zur Dame tendieren. Was sagst du? Naja, man muss ja mal abwägen, erstmal was man glaubt. Wir glauben schon, dass die 10 unten ist. Ne? Aber wenn sie dann doch mal oben ist, dann sieht es erstens mal richtig peinlich aus und ist häufig dann auch schon der Sieg für einen Alleinspieler. Ähm, ja, außerdem aus 10, 10 8 hat er ja häufig immer noch die 8 oben, weil er vielleicht in einer anderen Farbe noch ein Bild oder irgendwas anderes zu drücken hat. Also an der Grenze, ne? An, an der, der Grenze. Grenze, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, im Internet weiß man nicht, ob die wirklich so schnell kamen, wie wir es jetzt vermutet. Sie lag sehr schnell auf dem Tisch, Na gut, aber es kann ja auch sein, Welt. dass unsere Internetverbindung einfach ein bisschen langsamer ist. Man weiß, live äh, wäre wahrscheinlich mehr für Kreuz Ass. Aus 7, 8 wird sie nicht sein. Wenn dann aus dem Drilling, dann ist natürlich das Ass auch Quatsch, logischerweise, aber na mal gucken. Lass uns einfach mal gucken. Ich denke, beides ist vertretbar. Martin geht auch kurz in sich, er nimmt das Ass. Macht alles richtig. Er macht es richtig, in dem Fall. Und es ist genau die 10 gedrückt. Oh, Herz-Dame. Ich würde sagen, Herz-Ass ist äh, ab Auch jetzt hoch, hochgradig gefährdet. Jetzt fliegt die letzte Herz-Lusche, ja. Das, jetzt kommt es auf die Trumpfstärke an. Oh Kreuzbube? Ganz schön viele Trümpfe. Oh. Ganz schön viele Trümpfe. Oh. Herz-Ass ist doch nicht in Gefahr. Gut, ich glaube, er darf Pikbuben nicht mitnehmen. Allein hat mit Pikbuben natürlich gegen unseren blank stehenden Herzbuben perfekt getroffen. Sind wir jetzt Schneider? eigentlich? Ja, natürlich. Pik Bube ist natürlich auch naheliegend. In dem Moment, wo die, das Ass ja quasi, die, die Gefahr war ja erkennbar, zwei Herzabwürfe, da wird er einfach den höchsten Trumpf auspacken. Dennoch, im, im anderen Fall steht mal bei uns der blanke Kreuzbube und dann, äh, dann war der Pikbube halt genau der Griff ins Klo. Ähm, mhm. Ja, weil dann äh, ist tatsächlich, also nur die beiden Bauern vertauscht und aus 96 plus wird, glaube ich, ein äh, Verlustspiel, weil danach noch der Abschuss ähm, Herz kommt mit der Trumpf 10 und der Herzbauer Bauer noch oben stehen geblieben ist. Ne? Also, ähm, es war, sah jetzt sehr deutlich aus, aber äh, lass die Bauern bei uns anders stehen oder lass ihn den anderen Bauern ausspielen und schon ist das... Absch das Abschuss, Trumpf 10, äh, ich, also ich dachte jetzt, dass beide Trumpf vorhin beim Alleinspieler waren, mhm. Ähm, habe ich, hab ich mich da vertan? Mag auch sein, dass ich mich, ich habe nur gesehen, er zog dann Karobauer, er zog dann Trumpf Ass. Ähm, genau, ja, da wurde, glaube ich, die Dame bedient, wenn ich mich recht entsinne. Okay, dann, und Herz 10 war auch weg. Also es wäre noch ein 18er Abstich drin gewesen dann und danach noch ein Trumpfstich mit... Ähm, mit unserem. Ja, ja, -10, -10, Herz ah, okay. -10, 10 war noch nicht weg. Herz 10 haben wir schon gemacht. Aber äh, es wäre halt dann ein 24er Abstich gewesen. Ne? Ich glaube, der hätte trotzdem nicht gereicht. Das war dann alles doch zu stark, dieses Spiel. Martin hat es, glaube ich, ausgerechnet. Er hat ihn schon auf den. Er hat im ersten Stich den Drilling Herz gesehen, er hat die drei Bauern gesehen, er hat den den anderen Drilling gesehen und Pik war der Blanke lustig, dass der Partner hier wirklich noch bis zum bitteren Ende diese Pik 10 schleppt. Ähm, ja. Also äh, natürlich hätten sie auch mit der Pik 10 nicht gewonnen, aber ähm, äh, andererseits war die Karte auch wirklich schon komplett durchdefiniert, also ähm, äh, von Spieler 3. Es sind so die Kleinigkeiten, die sicher auch Martin wieder. Warte mal, wer ist denn Martin eigentlich? Oder ist Martin Spieler 3? Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Martin ist ja Spieler 3. Also Spieler 2 hier. Ähm, hm. Die sich ja Martin auch so ein Tick weit registriert. So, jetzt kommt auf jeden Fall mal wieder ein Ansatz. Wir finden sehr durchschnittlich, aber okay. Karo König 8 wird man normalerweise nicht für feiern, aber sie passen hier rein und es macht eigentlich die Drückung und die Spielansage sehr Einfach, ne? Da ist meistens Herz mit zwei gewonnen. Oh, jetzt noch häufiger. Trumpf oben unten. Oh, gleich unten. Okay. So, jetzt. Gut, es spricht hier schon eigentlich eine Menge. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, es spricht eine Menge für den Rollmops von vorn. Äh, Karo Ass bestellt, äh, Trumpf wurde geschnitten, aber nee, er hat keinen Rollmutz, weil er hat nur zwei Trümpfe. Auf jeden Fall bei 21 Liegen. Ähm, jetzt von oben natürlich sehr richtig, kann nur noch Schneider spielen, wenn jetzt Trumpf 3-3 steht. Was eine Überraschung wäre, muss man sagen. Mhm. Na ja. Ja, egal, was er reinlegt. Nee, stimmt nicht. 29, ne? Ich glaube, wir hatten ein, ein. Ja, 14 war eine Karo. Genau. Also gegen 4 Trumpf hat Karo natürlich schon ein bisschen geholfen im Sinne, das Spiel hat es sehr einfach gemacht. Oh, jetzt geht hier der. Oh, Spielball das ist interessant. Die Maschine springt an. Falls vorn Peak ohne 3 reizt, lässt er den wahrscheinlich nicht laufen und geht trotzdem in den null rein. Wenn du es vorher bekommst, also wenn du es jetzt bei 36 kriegst, Kriegsspiel ist aber eher Kreuzhand, ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Es gibt ja jetzt zwei Gefahren. Der Held 36 mit seinem Karo unten rein oder 44 mit seinem Pik unten rein. Ja, gut. Das denke ich ist. Oh, da wird das sich ärgern. Äh, jetzt bestimmt, dass er da nicht rankommt. Also ich würde mich ärgern, weil äh, auch ein bisschen natürlich, weil das ja eine schöne Karte ist. Das ist ein Spiel, ne? Klar. Mal gucken, was jetzt kommt. krank einfach einfach. Sagen Na ja, da haben wir auf jeden Fall Potenzial, also optisch zumindest erstmal Zwei Farben frei, wenn der nicht und zwei Bauern, wenn der nicht wirklich äh, geschlossen hat, dann Pick 7 kam oh. <lacht> es <ist> so viel <lacht> zum Thema Potenzial. Ja. <lacht> ja, wir haben das Potenzial jetzt einen Stich zu machen. Halleluja, das ist aber wirklich eine schöne, geschlossene Karte in Vorhand. Ähm da hat er jetzt zwei Jungs gefunden? Nein. Karo Ass gefunden und Herz Lusche hat er wieder gedrückt, also er hat schon einen sehr starken Ausgang, aber er hatte Karo 10, glaube ich, blank in der Hand. Sechsmal Blank. Ja, Pikas 10 zu so sechs, zwei Jungs und eine blanke Zehn. Und einen blanken Herz König. Das ist natürlich die Frage, ob er den als kranker Hand gereizt hat, denn wenn ihr euch das Originalvideo von Martin anschaut, und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, das gebe ich zu, Ihr könnt es hier einmal verlinkt anschauen, dann werdet ihr hören, dass Martin hier noch jetzt der Überlegung ein bisschen Raum gibt, das Ding als Kreuzhandschneider angesagt zu spielen. Ähm, eine <lacht> Idee, auf die du auch gekommen bist, wäre es? Nee. nee. Ist, ist vermutlich auch eher ein Gedankenspiel, ähm, wenn du hinterher die Verteilung kennst, ähm, nach dem Motto, oh, das wäre gut gegangen, aber kannst du eigentlich am Tisch nicht bringen, zu nee. gegen die Reizung. Nee. Nee. Und ich denke mal, Vorhand. Kann auch auf die Idee kommen, mit sechsmal Pik und Kreuz Karo Bauer auch trotzdem gegen Hand zu spielen, selbst wenn er noch eine blanke Zehn und einen blanken König hat und wird ihn dann auch gewinnen, weil Karo Ass schläft. Ja. So, aber jetzt gibt's. Ja. Das, das Spiel wird dann nicht passen, auch wenn nur der Hand gereizt wird. Irgendwann ist dann auch mal gut, ne? Gerade Irgendwann ist Sonntag dann auch gut. mal Feierabend, genau. So. Ja. Nicht, wieder nicht doll gefunden. Aber ausreichend? Hoffen wir mal. Theor also ich glaube, der ist nicht theoretisch ähm, nee. unverlierbar, aber er ist, es ist sehr schwer. 14 Augen, okay, ich würde hoch. Was Ass. macht er jetzt? Pik Ass kommt mir auch ein bisschen fragwürdig vor, mich ganz ehrlich. Und jetzt Pik und du Blöden. hast jetzt auch Karo Ass und Herz 9 gespielt, ne? Ich denke schon. Ähm, ja. Diesen, diesen Pikstich so leicht jetzt abzugeben, mache ich glaube ich nicht. Denn jetzt kann ja theoretisch, was ist, wenn jetzt Kreuz Ass reingeht, Pik 10, dann haben sie schon ähm, 38. Ja. Ähm, und Im schlimmsten Fall sitzt er dann sogar in Mittelhand. Äh, nee, das ging ja nicht mehr. Pik war ja links. Aber ja. er sitzt auf jeden Fall in Hinterhand. Okay, Herz geht rein. Ja, ja alles unwichtig. Kam sonst, sie müssten sonst noch ein Zwischenzug, also es ist glaube ich sonst immer noch schwer für sie, aber sind an sich genug Volle draußen, dass sie eben, dass sie dann noch mit einem Zwischenzug, glaube ich, ihn hätten umzingeln können. Mhm. Dann immer vorausgesetzt, dass Herz natürlich auch noch zu Null steht. Naja, durch Pik Ass wird ja Herz 3.1 auch aufgelöst, ne? durch das Ass, da kann ja jetzt der blanke Herz rausfliegen. Wenn der die drei Piken hat und die drei Herzen, genau, aber so, so passiert es ja, dass ein Herz rausflog ja. oder Pik, ja. äh, Herz steht von Haus aus 4-0. Herz stand bei 4-0, so wie es aussah, das machen wir glaube ich nicht ganz genau der ja. So, Spieler 2 macht mal wieder äh, auch einen Gang. Nichts gereinst. Karo 9 ein bisschen deprimierend, ne? Ja. Jetzt überlegt der, was er da von der Karte drauf liegt, falls wir den Bauern haben, oder wie. Ja. Da hätte er aber uns auch ruhig die 10 <lacht> sponsern können, ne? Da er nicht also, so lange überlegen müssen. Ja, da hat er vielleicht gerade einen Kaffee getrunken, oder was, oder sich gefreut. Das war ja schon wieder so ja. ein easy abklapp. So, Achso, eine 10, zwei schlechte Jungs. Mittelhand, 18 werden gehalten, aber er hat nur die Karo 7. Ähm, wie weit gehst du? Ja. Also mit der pessimistischen Brille kann man ihn auch jetzt schon passen, aber eigentlich den einfachen Karo willst du auf keinen Fall sehen. Ne? Ja, ich denke, der... Die 90 Punkte, die das Spiel kostet, oder die äh, da, da kann man schon die 20 sagen, um diese Mini-Gefahr, dass er Karo einfach jetzt hat, vielleicht äh, auszunehmen. Und das kann ja sein, wenn er ein ordentliches Karo-Spiel hat, dass er die 18 hält. Und wir können ja trotzdem zwei Herzen finden oder zwei Piken oder was auch immer. Und haben ein Pikspiel dann. Ja, also 20 ist ja schlecht, also, ja aber äh, wenn spricht. er 20. Wenn er 20 hält, oder reizen wir auch, aber wenn er 20 hält, müsste man wahrscheinlich schon dann äh, zurücktreten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also was heißt auf jeden Fall, aber in, oh, okay, Und da liegt sogar ein Bäuerchen. Dann wird er den teuren Kreuz machen. Der ist ja auch ein Tick besser als der Herz, nicht nur weil er teurer ist, sondern weil auch die... Karte in Herz mit der Dame ein bisschen besser ist. Ja, der sieht ja ziemlich ja. gut aus mit zehn Augen unten und auch ein Trumpf, vier Trumpf werden ihn hier wahrscheinlich nicht mal beeindrucken. Mit die schlechteste Karte. Wo vorhand auf 20 passt, kann der ja, ja auch aber Herz gereizt er auf 20 passt. Ja? Ähm, hier kann man natürlich. Wobei, wobei wir beide würden jetzt nicht von 10 König zu 4, denke ich, den König spielen, aber Warum nicht eigentlich? Zehn König dritt. Für mich jetzt eher die Frage, Martin hat ein bisschen überlegt, aber gar nicht so lange. Man kann hier natürlich auch den, also wenn der jetzt auf Abstich steht, dann ist er wahrscheinlich rasiert. Die Frage ist, kann er das vermeiden, wenn er den taucht? Dann liegt er ein bisschen besser natürlich im Rennen, weil er am Ende einen Herzstich spart. Der Gegner muss dann die Herz 10 vorspielen und die Dame steht, aber dann wird es ja so oder so auch gefährlich, ne? Aber wenn mhm. man Lange Rede, kurzer Sinn, legst du das Ass auf oder, oder äh, gehst du mit der Sieben runter? Naja, ich glaube, dass ich wahrscheinlich in diesem Fall jetzt, also ich gebe ihm nicht den Herz. Äh, und in diesem Fall hätte ich wahrscheinlich auch das Ass gelegt. Ähm, weil der Mann hat jetzt viermal, also nur von den Ereignissen, die wir bis jetzt über den Menschen wissen, diesen Spieler 2, der hat bis jetzt eigentlich immer blank aufgespielt. Ähm, und wenn wir den jetzt schneiden und hinten die Zehen kommen, er dann rüber, dann äh, ihn auf Peak nochmal rüber und dann nochmal sticht und aus Versehen dann noch ein Kumpfstich draußen ist, könnte es wahrscheinlich kompliziert werden. Also das, das ist, ist so Herz, natürlich Herz, auch. Herz König 7, Herz 10, 14, Herz zurück, Trumpf 10, unsere Dame, ja. 22, jetzt trifft der Peak, er spielt nach hinten mit dem Ass auf 48 irgendwas, genau. und dann liegt Herz Ass. Ja, dann ist, so kann man auch das Herz Ass verlieren. Also safe machen kann man das Herz Ass nicht, von daher, wenn Was der Was hättest du gemacht, Daniel? Ich hätte, vielleicht ist das ja auch... kein ein Qualitätsmerkmal äh, erstmal, aber ich hätte wahrscheinlich ein bisschen länger darüber jetzt schon mal gegrübelt. Ja, weil auch, reizt er auch. den Karo oder reizt er den Herz? Spielt Kreuzbuben wird er wahrscheinlich haben, wo er reizt. Das heißt, in Trumpf kommt er gleich wieder ran. Würde er aus, dem, aus der Zehn Dritt den König spielen oder wirklich aus der Zehn Viert? Anyway, Herz also, wir haben nicht die Kontrolle. Ähm, wenn der Abstich droht, sind wir glaube ich sowieso am Arsch. So gesehen ist vermutlich Rausen wirklich schon, schon ein bisschen besser. Und es läuft durch. Es läuft durch. Zumal, wenn er Kerz den König nur hat, ne, dann hat er... Aber jetzt muss man sagen, Martin alles hat richtig, glaube ich alles richtig gemacht. nicht nur alles richtig gemacht, sondern auch Glück gehabt, dass der nicht die Herz Lusche aufschlägt. ne? Ja. Der hat Kreuzbuben, um ranzukommen. Ich, ich den finde den Aufschlag auch schlecht von 10 König, Lusche, den König, wenn der dann mit der Hand sitzt. Ich denke, du wirst das genauso hm. sehen. Ja, Jetzt ist, das Spiel ist jetzt gewonnen, er hat den dadurch diesen einen Herzstich verschenkt und ansonsten ähm, ist da diese, also Herzlusche ist die super unangenehme, äh, die noch unangenehmere Eröffnungskarte und ja. dann hat Martin hier, glaube ich, eben durch diesen extra Herzabgabestich ähm, ist er richtig am Rudern, alleine schon dann die Entscheidung im ersten Stich. Mhm. Also ja, sehr glücklich, sehr glücklich gelaufen dieses Spiel, trotz des Bauern und des aber 20 kann man halt, sollte man halt sagen. Vorhand hätte jetzt wahrscheinlich auch Herzbuben gef also, Herz gefunden und wäre bei seinem Herzspiel in unsere fünf Punkte reingerannt. Ja, das habe ich nicht genau gesehen, ob der vielleicht den Karo auch noch den Training hatte, was er wirklich wollte. Aber das kann sein. Oh, jetzt auch wieder natürlich eine interessante Partie. Aber in der Summe, ich erkenne hier so ein bisschen wirklich ja, über das ganze Turnier. Es sind schon viele... Ähm, gefühlt brenzlige Situationen, die, die aber nie richtig brenzlig werden, weil ja. die Gegner es ihm in vielen Situationen dann auch einfach sehr einfach machen, dann mal mit, ja. einer, mit einer unpräzisen Karte und deswegen ja. kommt Martin eigentlich sehr gut durch das Turnier, also auch diese Reizentscheidung vier bestellte Zehner, das Ding jetzt 20, alles so ein bisschen an der Kante das geht oft gut, aber natürlich nicht immer aber das sieht richtig gut aus für Martin. Wenn mhm. So, was macht er jetzt? Jetzt zieht er Trumpf. und Hast du dieses Spiel verfolgt? Wollen wir hier vorgehen? Ja, ja. Ich gehe äh, noch mal kurz zurück, weil wir uns eben da ein bisschen ausgequatscht hatten. Also, ich habe es also, verfolgt. Ja. Okay, vier Trumpf, kein Stück Kreuz, öffnet Herzlusche, denke ich soweit plausibel. Ja. Herz kommt jetzt nicht zurück, sondern er wird auf Schuss gesetzt. 4 und 24, 28. Und, und jetzt er... will er wahrscheinlich auf die zwei Herzstiche gehen. Das ist vielleicht sein Plan, deswegen spielt er erstmal die Trümpfe ab. Oder er geht eben auf den Sechstrümpfer mit einem blanken Herzass und Kreuzass zu dritt. Genau. In, mit Hoffentlich ohne Kreuz 10 und dann würde er die beiden Trümpfe abziehen, damit das Karoas einsammeln, einen vollen vorsetzen und den anderen vollen in den Kreuz glaube Das, genau, das ja. ist der Hauptplan, wenn dann, ob er nun schon auf beide Herzstiche geht, wenn er auf beide Herzstiche geht, dann, er, er könnte jetzt auch Herz 10 spielen, Herz 9 hinterher, falls der Partner noch einen Trumpf hat, ne? Dann das würde dann, auch gehen, ja. Ähm, womit deckt man mehr Varianten ab? Wahrscheinlich über Herz 10, Herz 9 trotzdem. Weil wir haben 28, wenn er drei Herzen jetzt oben hat, hat er sechs Sechstrümpfer und wir machen auch unsere zwei Jungs noch äh, zwei Granaten. Es ist also auf jeden Fall, wenn wir uns sehr sicher sind, dass der Herzkönig blank war, es, es wurde der König gelegt, es kommt kein Herz hinterher, dass er aus Ass Dame 8, Dame 8 gedrückt hat, ist schon eher unwahrscheinlich. Und wenn das unser Partner keinen kein Trumpf mehr hat, dann kann er äh, beide Trumpfstiche auch noch beladen. Deswegen Herz 10 würde wahrscheinlich reichen. Und äh, der Fall, dass Herz Dame gedrückt ist und nur Herz Lusche oben, ist auch nicht schlimm, weil äh, Herz 9 sticht unser Mann sowieso mit seinem zweiten Trumpf, wenn, noch hat, wenn er den noch hat. Was mich hier überrascht hat, es ist ja hier nur der 5 wie wir sehen, aber... Es war gefühlt wirklich kaum Überlegung. Also bei Martin geht, Nano, Nanosekunde, geht ein Automatismus mit den Buben abzuziehen. Ich meine, wir alle wissen, ähm, nicht mehr einspielbar sein, die Trumpfkarten einfach abziehen. Das sind auch Standardzüge. Ähm, die Frage ist, was in dieser war das eine Situation, wo das wirklich zwingend war? Nee. Also ich denke, dass man dieses Spiel dieses Spiel hat man auch gar nicht so häufig. Also deswegen kann es keine Standardsituation sein. So, was will er jetzt machen? Herz 10, doch. Also es ist ähm, ja 5 Trümpfer, aber wo ist jetzt Karo Ass? Wo blank Ja, Karo wahrscheinlich bei mal ein Dann hat er jetzt Rest und gewonnen. Zwei blanke Asse, Herz Ass tritt? Nee. Er hat ja, so also jetzt, jetzt kommt Karo Ass. Äh, nee, Karo Ass ist bei unserem, bei unserem ja, Partner. Wollte er nicht reinnehmen. Ich glaube, jetzt. Guck dir mal Martins Gesicht ausdruck so an. Ich glaube, da ist jetzt was los. Weil ja. es, es reicht jetzt knapp nicht und ähm, oh, 61. Da waren aber ein paar Chancen drin. Naja, also was, was, heißt, was heißt Chancen? Nach Herz 10, Kreuz 10 muss er ja Karo Damen spielen. Die kann ja nicht. Die ist ja nur oh. verkehrt, wenn der Alleinspieler Leinspieler Karo hat, oder? Nee, auch also, nicht. Also auch nicht. Also auf jeden Fall, er konnte, wir, sie hatten 59 liegen nach Herz 10, Kreuz König und jetzt ja. kam, ist tatsächlich nur null Augenstich zustande gegangen. Ja. Ne? ja. Den muss Martin sich wohl. Den muss er sich äh, trotz, egal was er jetzt gerade denkt, ich habe mir das Video vorher nicht angeguckt. Äh, ich weiß nicht, was er denkt, aber äh, ja, den hat er. die 40 Augen hat er auf dem Gewissen. Na gut, der, der Mitspieler sollte wohl, äh, wo er Herzass und Kreuzass gesehen hat, sicher auch auf Herz 10 das Karo Ass versenken. Hat er aber doch nicht gemacht, Daniel. Aber hat er ja. natürlich nicht gemacht und der letzte Fehler ja. entscheidet im, im Zweifel, das ist richtig, so muss man da rangehen. Ja. Ja. Ähm, Also, ja, wenn er Herz 10 fortsetzt, kriegen sie Richtung 80 oder was, dann kann der Herz 9 seine Lankelusche noch verstechen. Ähm, da gibt es noch Kreuze. Er hätte Herz 10, 10 vielleicht sogar direkt gestochen, um seine Kreuze zu spielen. Dann hätten sie nicht 80, sondern nur 75 gemacht. Also auf jeden Fall, das war jetzt einmal wirklich ins, insgesamt sehr glücklich hier für den Alleinspieler. Ähm, eine schöne Co-Produktion, wenn man so will. Ja, man sieht auch, Martin ist jetzt ein bisschen, der kartet da noch ein bisschen nach, er muss jetzt aufpassen, mhm. dass ihn das nicht aus der Bahn wirft. Sowas kann ich ja mental aus der Bahn werfen. Jetzt kriegt noch der, der ihn eben das Spiel vielleicht aus seiner Sicht auch mitgeschenkt hat, dann ein schönes Ding hinterher. Ja. Äh, jetzt geht's weiter und jetzt an dieser Stelle sage ich immer, braucht man bitte, wenn es geht, keine halbseitenden Ansätze, weil man dazu neigt, die vielleicht ein bisschen zu überbasen. Und auf einmal, weil man noch zu viele negative Impulse im Kopf hat, hat man dann auch wieder äh, rechts irgendwas stehen, was nicht gut ist. Aber guckt, guckt euch Martin mal an. Ich glaube nicht, dass er, er sich noch, noch, noch über ja. dieses Spiel eh chauffiert oder über diese Hand, wo noch gar nichts passiert ist. Er ist definitiv noch in dem anderen Spiel. Und das kann man auch verstehen. Weil ja, ja, ja. 40 Punkte sind halt nur mal... Ja, und so. es, geht ja, es geht ja hier nicht mal nur um die 40 Punkte, ich mache mal kurz Pause, sondern wir sind in der vierten Serie irgendwo an, weiß ich nicht, Tisch 3, 4, 5 in dem Turnier, wo es um fünfstellige Beträge geht. Ähm, da genau. freust du dich auch nicht, wenn einer eine Pick ohne 3 geschenkt bekommt. Das sind ja für den fast 300 Punkte Unterschied. Oder 250 plus die 40 für uns. Also das kann dich also okay, ja, ja. mit sehr guter Chance eine Platzierung kosten. Ja, vielleicht sogar wie gesagt, 40 Punkte zum Schluss äh, haben auch manchmal schon mehr gekostet. So, Herz 10. Wir haben 23 Hinterhand gespielt. Rang bei 24er Reizung. Also. Unser so, Mann letzte, hatte zwei letzte, Bauern und ist piekfrei. Der letzte Bauer ist noch beim Alleinspieler. Die Frage ist. Ähm, ja, ich hätte es waschen... Kreuzass oder nicht, ist die Frage. Ich glaube, im Siegssinne hätte man vielleicht auch Kreuz legen müssen, aber es spielt hier, glaube ich, gar keine Rolle. Es ist die Karo-Flöte und piekt damit nachher zum, zum ja. Schneider frei. Ne? Ja. Ah, da Glück gehabt, dass Karo 10 blank war. So, mal, da will ich jetzt. das ist genauso das Spiel, was man jetzt nicht haben möchte. Ne, weil, in dem Zustand neigt man jetzt wahrscheinlich dazu, eher 46 zu reizen, als man in einem entspannteren Modus äh, vielleicht getan hätte. Mal gucken, was Martin jetzt macht. Bin wirklich gespannt. Wir hatten doch in der vorigen Liste fast eine identische Karte mit Herz 7, 10 Dame und die ganze Geschichte mhm. in Mittelhand. Da ist er nur bis 0 gegangen. Ja. Ähm, gut. Vorhand ist in dem Spot Vorhand gegenüber Mittelhand noch irgendwo ein minimaler Vorteil? Hast du naja, gesagt? sagen wir mal so, wenn wir jetzt eine Kreuz 9 oder eine Kreuz 18 also finden, bestimmt, weil es können ja einige Herz, einige Abwürfe passieren, theoretisch. Vielleicht ist es ein kleiner Vorteil aber, sollte ein kleiner aber, aber nicht gewaltig. ne Also wenn er nein, letzte nein, Serie nein, 17 10 dame nur 23 gereizt hat, dann könnte er hier 17 bube auch nur 23 reizen. Andererseits Vorhand gut, man kann natürlich sagen, er kann auch den 6 er Karo noch... Ähm, ich nicht. denke, genau, das wird jetzt, so wie ich Martin kenne, sein Argument wahrscheinlich sein, dass er die 24 jetzt hält und sich vielleicht darauf einlässt, bei 27 zu passen. Oh ja. Gut, er hält die 24, passen muss er dann gar nicht, weil er hat genau offenbar den einfachen Kreuz jetzt rausgenommen. Ja, ja jetzt bin ich gespannt, ob das Experiment ich, gut ich geht. Auch. Wenn, ich, wenn ich spielen würde, würde ich jetzt erstmal die Rassel rausholen und sagen, ähm, jetzt, jetzt brauchst du ein bisschen Hilfe. Das wäre die, Wenn du den jetzt verlierst, dann bist du mental, glaube ich, wirklich angeschlagen. Ne? Das so. Das geht so. Das ist aber wieder so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ne? Natürlich eine passende, aber ist der Karo ist es immer noch nicht. Aber ein Standard sollte jetzt sein, wenn er nullu spielen will, sollte er auf jeden Fall Herz 10 drücken und nicht Herz Bube, finde ich, weil dann können sich die Gegner noch ein bisschen äh, selber verarschen. Ja, die Nebelkerze. Man hat ja nicht viele Varianten beim Null zu blöffen oder beim nullu schon erst recht, aber das ja. ist eine kleine Variante. Ja. Ja, der Karo ohne 2 ist ja doch sehr wehrlos. Er spielt den null mit 7, 10. Okay. Jetzt heißt es... Karo, Karo muss, sollte idealerweise auf jeden Fall 1, 1 stehen. Dann ist der, ist ja nicht... Wenn Karo 1, 1 steht, ist der ja... Ist der ganz gut. Ist der ziemlich gut, weil nicht viele Abwürfe drin sind. Das oh. muss man natürlich auch sagen. Oh, es ist gut gegangen. Da sind jetzt Ding. aber ein paar Steinchen runtergeflogen. Äh da sind ein paar Steinchen gefeiert. Ich gerade. atme ja. richtig mit durch. Ähm, ja. Übrigens fast jetzt wie letzte Serie, da war er in Spiel 18 auf 4, 96. Ich glaube, jetzt ist er in Spiel 17. Also ich glaube, er hat sogar jetzt, den, wenn er das Spiel nicht macht, was wir natürlich noch nicht wissen, hat er sogar den identischen Punktestand zu, bei Spiel ja. 18. Aber hier wird er 18 sagen, auf jeden Fall. Fünf volle Karo Bauer. Ja. Aber es bleibt bei 18. Ja. Aber es sieht ja auch viel besser aus, als es ist. Also, sofern das überhaupt besser aussieht. Aber in Wirklichkeit, anderthalb gute braucht man schon bei dem Spiel. Ein Ass und den sechsten Trumpf, so sowas in der. Äh, ein, ein Ass und den fünften Trumpf Minimum, meine ich, so Sowas in der Richtung. Ja, der fünfte Trumpf in Pik ist ja dann auch noch nicht mal so attraktiv, weil dann die beiden nee. vollen sind. Also, ja, ein Ass. Zwei von einer, einer Farbe von deinen bestellten Zehnern werden. Vielleicht sogar besser. Ja. Oh, die 7? 24, 37, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ja, dann ist der König natürlich... 40. 24 und 13, 37. Ja. So, der Unterzug kam. Wird vielleicht auch wieder ein Fünftrümpfer sein, nochmal mit einmal Ast bestellt. Ja, jetzt ein Unterzug unter seinem Ast zu und dritt. 47 stehen und unsere 10 muss noch Karriere machen, ne? Ja, eigentlich so far so gut. Es Trumpf, ist tatsächlich das, nur fünf Trümpfe, aber der Trumpf. Trumpf war jetzt aber leider Spott. Weil ich jetzt genau das passieren kann. Ja, und aber äh, wie viel haben wir? 45, oder nicht? 47, glaube ich. Jetzt, 47. Hat er, jetzt hat er noch zwei Trumpf und Karo Ass König Lusch und kann den unterzumachen ja, und um sich genau. den König zu etablieren. Ja. Weil er das Trumpftempo kriegt. Er muss unter, also wenn unsere Theorie richtig ist, war es das jetzt. Zwei Trumpf ja, und aber kann er jetzt, König. Er kann ja jetzt bedenkenlos Karo Dame zurückspielen. Ja. Hm. Und unser Partner hat Kreuz Ass und hat ihm das Spiel geschenkt, weil er ja. äh, in dem Fall, da haben wir es wieder, du hast das ganze Besteck, aber wenn du einen Trumpfrückschub machst in dem Moment, wo der Alleinspieler ein Tempoproblem hat und nur deswegen gewinnen kann. Da sieht es auch nicht so geil aus. Aber ich meine, bei 47, der Mann hat ja jetzt Kreuz-Beller im Skat, also hat er gehabt kreuz ass Doppellusche. Weil, was wollte er jetzt bei 47 verkehrt machen und mit dem Kreuz-Unterzug? Das ist halt so die Frage. Ne? Gut. Sogar Kreuz-Ass hätte wahrscheinlich dann ja das Spiel für uns Sogar kreuz ass gewonnen. Sogar Kreuz-Ass hätte gewonnen, ja. Nur, ich meine, und der Alleinspieler hat jetzt natürlich auch noch das Glück, das Tüchtigen in dem Moment bei 47, dass bei Erstkönig Lusche wirklich zehn Dame in einer Hand steht und nicht auseinander. Ähm, ja, ich denke, das wird Martin auch registriert haben und ähm, ja. das wird auch jetzt nicht zu seiner Freude beitragen. Ja. Spieler ja. 1 kommt jetzt nämlich dann auch noch ähm, wieder rangekrabbelt. Ja, Ein Rollmops mit vier Vollen und Kreuz Karol, Junge. Hopp, ja. ein Ass. Hopp. Oh, oh goldene oh. Uhr und Kette. Das ist der Fall, wo man ganz genau von goldener Uhr und Kette sprechen kann. Ja, ich glaube, jetzt, ähm, jetzt geht's aus, um irgendein, aus irgendeinem Grund entwickelt sich die Serie jetzt doch wieder sehr erfreulich. Ähm, das war gefühlt eben so wirklich so ein bisschen auf der Kippe, aber dann, okay. Einmal 40 liegen lassen, ein zweites Mal, da konnte er jetzt nichts dafür. Äh, aber zwischendrin ja. gut gefunden, jetzt nochmal richtig gut gefunden. Der null ging gut. Ja. Da waren jetzt aber ein paar Herzschlagmomente drin. Ja. Aber ich glaube, das ja ist gewusst. Gehören, gehören ja auch dazu beim Skat, ne Daniel? wenn man mal ehrlich ist, so ein bisschen muss der Puls auch mitarbeiten. Der muss ein bisschen mit, aber jetzt, was ist denn jetzt wieder los? Den reizt er aber auch wieder sehr, sehr schnell. Ich ja. weiß nicht, ob ich jetzt Karo-König, Pik-König, Lusche, ich meine, sechs Trumpfen, Ass, äh, Vorhand, okay, hört sich erstmal gewaltig an, aber da er zum Beispiel nicht das Kreuz als dritt hat, da er keinen Zuchtbauern hat, da er diese Bilder stehen hat, ich glaube, ich hätte jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich hier noch 20 halte. Ich glaube, ich hätte erst mal ja. durchgepustet. Durch wie siehst du die Geschichte? Ist grenzwertig auf jeden Fall, sehr grenzwertig. Aber er hat halt offensichtlich die Theorie, dass er beim einfachen Kreuz ein zu uninteressantes Gegenblatt hat und will jetzt halt selber ran. Ich weiß nicht, wie viele Punkte hat er jetzt? Kannst du das sehen, gerade? Jetzt kann ich es gerade nicht sehen, aber er hatte, okay. ja, er hatte ja, er muss 650 liegen haben, also er ist wieder so in dem 100er Paar, man muss jetzt natürlich auch wieder wissen, ähm, oder, oder im Stand im Turnier, ähm, er hat, holt mit dieser Liste noch nichts auf, er ist wieder genauso in dem, in dem bisherigen Rhythmus, relativ stabil, aber nicht mal der Ausschlag nach oben, um wirklich an den ersten oder zweiten Tisch zu kommen und das will er natürlich ähm, zur letzten Liste idealerweise schaffen, dass er noch äh, richtig an dem Jackpot wirklich richtig dicht dran ist, dann kann man es natürlich, äh, ja, aber auch dann darfst du halt so ein Spiel dann jetzt auch nicht verlieren eigentlich, ne? Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt hier Herz-Dame finden und Kreuz-Lusche, was ja gar nicht so schlecht wäre, dann hätten wir sieben mal 2, Ass bestellt, blanke Lusche und immer noch lange nicht gewonnen, wenn äh, Trumpf-Ass bei den zwei Alten steht irgendwie. Gut, aber was passiert wäre, er hat es nicht bekommen, auf 30 ist er raus. Ähm, ja. Ich will auch, ich sag, Man sollte nie, nie sagen beim Skat, ne? es gibt sicher genug Situationen, in denen ich das Ding auf jeden Fall auch reize, wenn es eine Rocket Forum ja. ist, ob es ein Einsehenturnier ist, aber bei diesem Stand fand ich das schon wieder ganz schön, ganz schön heißen Reifen, den der Martin da zockt. Bisher erfolgreich. Das, das, das verstehe ich jetzt auch nicht, dass er jetzt kaum König wählt, äh, wo der Rechte irgendwie zehn Minuten überlegt hat, ob er von 27 auf 30 geht. Ne? Weil das kann natürlich auch sein, dass die Katze gerade über den PC gelaufen ist. natürlich, aber Das kann, auch sein, dass, das kann auch sein, dass ich hier nur gerade den Pause-Button gedrückt so, okay. habe, damit wir die Reizung noch mal diskutieren, ah, ja, bevor okay. die Tatsachen geschaffen wurden. Also ähm, okay. vielleicht hat er da gar nicht ewig überlegt. Aber... Spiel's? Oh, okay. Ja, ja. ja, ich meine, spiel, man spielt doch einen blanken, denke ich schon. Ähm, ja. Aber dann, nicht ins Viererfeld unter Umständen mit Vierertum. Ich glaube jetzt. Jetzt Herzkönig, okay. Jetzt kann man auch Herz, Kreuz Ass jetzt spielen und dann ja, Kleinherz, ich, ne? Also ja. gut, okay, es gibt immer, es gibt ja immer, alle Karten sind erlaubt, aber ähm, Kreuz Ass und wenn das bedient worden wäre, Herz 7 wäre jetzt so für mich Standard gewesen. Gut, aber bei Herz geht erstmal nichts kaputt. Herz Dame sogar kann gut sein, dass äh, die ersten neun beim, beim Alleinspieler war, dass er die Herz neun noch hat. Hier zockt er schon drauf, dass ein Trumpfvoller noch beim Partner ist. Gut, sonst wird das Spiel mhm. wahrscheinlich nicht zu gewinnen sein, die beiden alten beide Trumpvollen. So. Ich glaube, den Bauern wird er ziehen, weil damit wird er nichts mehr anfangen können. Vielleicht die Kreuz 10 schon direkt einsammeln. Oh. Das ist ein jetzt passiert? Das ist nur ein Viertrümpfer, oder? Trumpf Ass ja. noch beim Partner. Ja, gut, dann wird der ja. Dann, dann wird er ja noch Herz und, drin und, Dann er ja eine oder? Herz oder eine Kreuz, selbst wenn er vier Karos hat, was mhm. unwahrscheinlich ist. Ja, er vier Karos, vier Trumpf und Herz Ass bestellt. Ja. Er muss ja jetzt Kreuz 10 reinhauen, wenn er kein Karo mehr hat. Ja. Das war wichtig, glaube ich. Sie hatten, äh, über, Sie hatten knapp über 40. Ähm, dann haben wir es wieder. Wenn der jetzt auf einer Kreuz steht, äh, statt der Herzlusche, dann hätte er die beiden vollen eingesammelt. Also die Reihenfolge war jetzt auch noch tatsächlich wichtig. Hat, also da hat er ja jetzt auch wieder sehr viel Glück gehabt, ne? weil eigentlich muss der andere passen bei 27 und er hat jetzt, hätte jetzt gefunden, Pik 9, Kreuz 7 und wäre gegen 4, Trumpf gelaufen beim Herz ohne 2. Rechts auch wieder ein sehr glückliches Ereignis. Also man hätte sich auch über 110 Minus nicht beschweren können. Jetzt gab es 40 plus. Äh, ohne, <lacht> ja, also in der Tat. Ja. Dieses Spiel gibt es ja jetzt auch ganz selten, was der da gerade hatte. Warum hat er denn jetzt eigentlich nicht Warte mal. Ja, und er hat den 6 Sechstünfer nicht mehr spielen können, weil Martin die 27 rausgenommen hat, ne? Ja, aber er hat, aber er hat doch jetzt, hat. Daniel, er hatte doch jetzt 6A2 in Karo mit Herz-Ast-Lusche und zwei Blanken-Luschen oder was auch immer, zwei Blanken-Schwarzen, ähm, damit hätte er jetzt ja auch einfach Karo Hand ansagen können, ne? Jetzt habe ich tatsächlich die Findung äh, schon wieder äh, es waren zwei ein Luschen Peak, ja. ein, es, er, er hatte diese vier Chaos, zwei alte und Herz Ass Lusche in der Hand. Es lagen ja. zwei schwarze Luschen im Skat. Zu ja. seinen wahrscheinlich zwei blanken. Also in der Tat, ja. auf jeden Fall sehr. Er hat ihn wahrscheinlich nicht gemacht, weil er dann in, in beiden Farben jeweils noch eine Lusche bei hat. Ähm, mhm. Was natürlich auch nicht so attraktiv ist, aber dann muss man sich natürlich in der Tat auch in diesem äh, Format zu, um diese Uhrzeit <lacht> fragen, wenn Vorhand 27 hält mein Karo. Äh, eigentlich muss man sich fragen, reizt sich den Karo Hand oder halte ich den Schnabel? Ne? Yeah. Jetzt ja. Jetzt reingucken ja. und dann ein Viertrümpfer mit, mit Ass, Dame, Doppellusche an der Seite. Mhm. Wirklich und noch, As -Lusche. Und Ass-Lusche wirklich... Und, und, und gut, vielleicht hat er jetzt gehofft, er findet zwei Pik oder zwei Kreuz und kann dann auf den Fünftrümpfer ins Schwarz mit Ass zu Viert und blanken Ass umswitchen, aber ja. Er hat auch keinen Trumpf vollen und er taucht im Viertrümpfer, ich meine wirklich eine Rakete, er taucht, taucht im Viertrümpfer noch den, den ersten Karo-Stich weg. Ähm, ist natürlich auch, gibt wenig, gibt wenig Varianten, wo jetzt Karo Ass 10 dann durchläuft. Ne? Ähm, ja, <lacht> das stimmt, ja. Also, ist ja wirklich kurios gelaufen. Wenn er jetzt, ja. ich meine, wir hätten richtig brüllen können, wenn er jetzt noch wirklich die Eier gehabt hätte und auch noch als König-Dame getaucht hätte. <lacht> yeah. Dann wäre es genau. wirklich, wirklich das Gemetzel im Morgengrauen äh, in der nächsten Variation, in der nächsten Ausbaustufe. Gut, gehen wir mal ins nächste Spiel hier rein. Yeah. <lacht> so, hält Martin das jetzt aus, damit keine 20? Er hat gerade 40 aus heiterem Himmel bekommen und nicht 100, das sind jetzt auch 150 Punkte Unterschied gewesen äh, für ihn. Wenn der andere gepasst hätte, dann wäre er wieder bei 500. Das wird er sich jetzt wahrscheinlich auch gerade überlegt haben und denkt sich, ja, lassen wir den mal arbeiten mit der Karte weiter. Also definitiv für den Spannungsbogen wäre es interessanter gewesen, er hätte das Ding bekommen, auf die Rübe gekriegt und hätte er es dann ausgehalten, jetzt nee. hier nicht weiter zu reizen. Cool, oder hätte, hätte er Fall. dann jetzt, wären dann jetzt vielleicht die sogenannten, manchmal passt es ja wieder. Manchmal holt man den Karren aus dem Dreck, aber manchmal stellt man hinterher fest, der erst, ja. das war der erste Fehler und diese, das wäre dann jetzt schon der Folgefehler, den auch noch zu reizen. Gut, aber jetzt kann er es natürlich jetzt kann das laufen lassen oder er lässt es laufen, er kriegt es hin. Boah, ey. Der hat ganz schön häufig gedrückt, der Spieler 2. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass er überlegt hat, ob er lang spielt oder... Doch den Kreuz. Ja. Okay. Oh, da hat, äh, hat wohl wirklich nicht wieder so ewig überlegt oder vielleicht doch, aber am Ende kam kein, vielleicht hat er für keinen überlegt, aber auf jeden Fall, das Farbschirm war jetzt nicht so spektakulär. Oh, ach, wie schön ist Panama. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das Ding nimmt plötzlich wirklich ein gutes Ende für Martin hier. Das ist ja sensationell. Eben der 96er nach Topfindung, jetzt ein Gang mit 4, 120. Also den wird er ja wohl gewinnen. Ja, der vielleicht, auch 144. In, vielleicht auch 144. Jetzt sieht es oh. eher wie 144 aus. Jetzt, oh ja. So, ja, oh ja. Leute, Und ich jetzt würde noch, sagen, noch zwei Chancen für noch ein Qualitätsspiel. Jetzt liegt er aber plötzlich richtig gut im Rennen. Jetzt ist er definitiv ganz vorne dran. Zur letzten Serie ist jedenfalls alles möglich. Ähm, er spielt mindestens um eine Platzierung auf dem Treppchen. Hm. Da, der Blank also das wäre ja. jetzt wirklich der Fall gewesen, wo ich nicht Blank ausgespielt hätte. Karo Dame, Herzkönig, was greifst du? Ja, ja, ja, so, vielleicht. Für, oh, äh, Karo 10 also, sogar. Ich, ich hätte tatsächlich wahrscheinlich sogar Herzkönig ausgespielt, erstmal äh, ganz schnell. Oder Karo Dame. Aber ich denke, dass es bei dem Spiel egal sein wird, weil der Linke gefühlt sehr seriös ist bis dato. Im muss, könnte man sagen, müsste er ja schon Herz Buben geben und aufs so Trumpf Ass beim Partner hoffen, ja. aber das ist natürlich auch nicht super wahrscheinlich. Jetzt kommt Herz 10, ja. 6, 27. Ja, wenn jetzt noch beide Kreuzstiche stehen, 10 Dame und Karo Ass 10, werden noch 60 drin, aber jetzt kommt Herz zurück. Ja. Ich glaube, da ist die Musik raus. Naja, Kreuz Ass, Kreuz als Ast 10 hat dann überhaupt, ne? Lang auch nicht zum Skat. Ja, wenn Mittelhand passt, bin ich gespannt, ob Martin die 18 sagt. Aber Nein, das macht er doch jetzt nicht mehr. Letztes Spiel, er steht jetzt super. Ich glaube, er kann hochzufrieden sein und er wird auch hochzufrieden sein. Diese beiden Qualitätsspiele hinten raus. Ähm. Da wird er jetzt sicher dieses Spiel nicht mehr angucken. Zumal er jetzt ja vielleicht sogar aufgrund der Reizung von den Rechten wieder Potenzial für 40 Punkte hat, ne, mit seiner Karte. So sieht's aus. Ehrlicherweise muss man sagen, großes Potenzial, ne? Mal gucken, was jetzt ange angesagt wird, Kreuz oder Pik sehr wahrscheinlich. Bei Pik gucken wir ganz genau hin, aber auch bei Kreuz, ich meine, Volle hat er wie... Auf das Einzige, was wahrscheinlich klar ist, dass der Rechte nicht viele Herzen hat in der Hand, bei 22. Ja. Was überlegt der? Achso. Okay. Ja, Martin ist ja auch im Stream. Oh. Oh. Die, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber hier ist sie dann doch recht schnell gestorben. Hm. 39, okay, Moment, 7-Trümpfer. Wenn er jetzt noch eine Kreuz-Lusche hat und unser Partner Kreuz 10, dann ist hier doch noch Musik drin. Schöner Zug auf jeden Fall. Weil sich der Alleinspieler jetzt entscheiden muss. Genau. Wo ist das Herz-Ass? Wenn er abwirft, gewinnt er auf jeden Fall. Wenn er bedienen muss, hat er auch Glück gehabt. Ah. Das ging nicht. Es ging nicht, weil er konnte nicht zwei Herz gedrückt haben und eine Herz oben, weil so, sonst, er drückt sich ja nicht, äh, er behält ja nicht zwei Kramos und ein Herz und drückt zwei Herzen. Dann behält er lieber doch drei Herzen oben. Ne? Nee, die, äh, entscheidend, er hätte es verlieren können, wenn er jetzt nicht die Herzlusche hat, sondern die Kreuzlusche oben. Genau. Also dann, ja, ja. dann kommt er in diese Entscheidung, so ging es so ging's nicht. Außerdem, ja, dann hätte man wieder fragen müssen, ähm, genau dann hätte er natürlich, wenn, wenn hinten jetzt Kreuz 10 reinladen kann, dann hätte man ja. natürlich das Herz erst spielen müssen. Aber ja, ja, ja, das, das, das, das konnte das nicht. Ich habe kurz überlegt, ob es den Fall gibt, aber den konnte es nicht geben, weil dann hat halt äh, sehr unorthodox gedrückt. Ne? So gesehen äh, korrekt getroffen. Am Ende des Tages ja. ist hier gar nicht, also von den Punkteständen, die beiden anderen können, glaube ich, auch noch zufrieden sein, ähm, dass sie mit 600 hier vom Tisch kommen. Ah, gut, Spieler 2, tatsächlich, wenn er Spiel 20 weglässt, sieht die Geschichte ganz anders aus, ne? Dann gewinnt Spieler 2 den Tisch. Ja. Ähm, so, also eigentlich alle, eigentlich lief es sehr glücklich für Martin. Ja. Guckt er jetzt, äh, guckt er jetzt, das interessiert, auf dem Video sind ja noch 18 Sekunden, guckt er jetzt nochmal rein, was im Skat lag das kann ich dir jetzt auch nicht mehr genau sagen. Er reflektiert ja. vielleicht auch noch mal die Serie, er reflektiert vielleicht noch mal den Stand. Ähm, yeah. Er wird ja. jetzt Montiert wieder die Punkte. Ja, ja. in die Konzentration geben, denn die fünfte Serie startet ja äh, sehr schnell. Das, da sind ja keine großen Pausen dazwischen. Ähm, ja, und ich denke, wir schauen uns äh, dann mit, besonderer, äh, mit besonderem Interesse dann auch noch die Finalserie an. Ähm, Eddie, danke erneut. Toll, dass du da warst. Gerne, gerne. Und ja, bis bald beim Skat. Horido. Jo, tschüss.